Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier im Hockenheimring. Ein trockenes bis verregnetes Rennen wird auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Mhm. Und ja, dann gehen wir hier erstmal auf die äh, auf die. Oh Gott, ich habe die Strategie nicht gewechselt, ich dödel. Jetzt habe ich die Softs drauf, obwohl ich die Ultras noch gehabt hätte. Oh Mann, ey. egal. So und ja dann stelle ich erstmal den Abtrieb wieder zurück das da stelle ich schon mal um und dann erkläre ich euch was hier gleich ist weil es ist die vierte Aufnahme und Rocky wird mich hier gleich dann wird gleich dann aber nicht in der ersten Kurve bitte sie mhm. aufhalten Mach erst bei der zweiten Be oder ja. zweiten Kurve oder so also, auf jeden Fall ich werde ich gleich die Leute dann mal kurz aufhalten weil wir hatten jetzt drei Aufnahmen gemacht die erste war ich zum Zeitpunkt des Abbruchs P2, war wegen technischen Problemen bei Rocky, wegen Legs. Okay, ist ja verständlich nicht alles. Dann hatten wir einen Restart gemacht und in dem Versuch habe ich mir einen Frontflug abgefahren. Da war ich natürlich geraged, bin raus, weil ich davor einen P2er-Start hatte und ja, haben wir neu gestartet. Dann war jetzt der dritte Fall, ähm, wo Rocky diesmal einen Schaden bekommen hat, weil bei, äh, bei dem zweiten hatte er einen recht guten Start, wo er halt auf P1 geblieben ist. Und... Dann ist Rocky jetzt raus und jetzt, da, war, da ich lange Zeit auf P1 gefahren bin, dann wirklich bei dem Versuch und wirklich auch einen guten Vorsprung hatte und alles, habe ich zu ihm gesagt, ich starte, weil es war dann schon Runde 10, bis er mich dann überzeugt hat. mehr war Runde 5 dann rausgegangen, war es glaube ich. Runde 4 schon oder Runde 3. Runde 4. Ja, Runde 4 war es höchsten und deswegen haben wir ausgehandelt. Wir starten neu, aber nur unter einer Bedingung, ich bin beim P1 wieder. Ja. Man also muss, muss Rocky das Feld aufhalten, dass ich durchkomme. Man muss dazu sagen, stimmt, da hat Rocky recht. Ich bin nur auf P1 in den Versuch gekommen, weil er Vettel hätte wieder durchlassen müssen, deswegen langsamer gemacht hat und ich da eine Lücke gesehen ja. habe. Und man muss sagen, erster Versuch, da konnte ich nichts für. Zweiter war dein Verschulden. Ja. Drittes wollte ich dann eigentlich auch einen richtigen Restart haben. Finde ich war jetzt ein bisschen blöd, dass Lucky so drauf ist, weil ich mir eigentlich einen fairen Restart gewünscht hätte. Aber ich war P1 zu dem Zeitpunkt. Du hast aber auch einen Restart bekommen, weil du den Schaden reingeholt hast. Weil du dir halt davor einen Restart genommen hattest. Die Aus ja. technischen Gründen zwar, aber trotzdem hat es mir ein gutes Rennen. Ja, aber ein techni technischer, technischer Fehler kann ich nichts machen. Ja, aber ich sehe es nicht ein, dass durch einen technischen Fehler mein guter Start durch einen Start ohne Frontflügel ersetzt wird. Oh Gott, was ein beschissener Start von mir. Ja, du musst schon einen guten Start fahren, sonst wird das nichts. Ähm, hey, du musst die Leute ja. aber gleich aufhalten, also darfst du nicht zu weit wegfahren. Ja, wenn die, wenn die KI nicht kommt. Du musst deinen Deal erfüllen. Ja, wo bleibt denn die KI auch? Da musst du bei der Hana stehen bleiben und sie aufhalten. Alter. Deal ist Alter. Deal. Aber nicht so langsam, dass sie dich überholt, natürlich. Ja, jetzt habe ich einen Schaden. Also, nee, jetzt fahre ich weiter. Ey! Nee, jetzt habe ich, ich mir den Schaden jetzt geholt. Einen den Wagen, jetzt bin ich am Arsch. Jetzt habe ich einen Frontflügel. Oh! Hamilton fährt mir dreimal rein. Ich werde die eh genug aufhalten. Ja. Weil ich jetzt das ist Schaden. meine Hoffnung jetzt. Was für ein hast du? Gelb. Aber Ultrasofts also sind ganz nice, cool. muss ich sagen. Du hast die Ultras? Ja, warum soll ich denn jetzt nicht die Ultras nehmen? Ich hab die Softs, das ist Aber Wenn wir sehen, dass ich bis zum Boxenstopp nicht rankomme, dann musst du sie halten. Also, wenn du nicht rankommst, kann ich ja nichts dafür. Die sind nämlich direkt hinter mir. Ich habe mein P1 gerade für dich aufgegeben, also überleg dir gut, was du jetzt tust. Ja, wenn du selbst nicht rankommst, und ich halte die ja schon recht gut auf. Dann fahr halt noch ein Stückchen langsamer. Ich habe außerdem die Softs ausgewählt, weil es die Strategie nicht gewechselt hat. Wo bist du denn aktuell? P8. Ich bin hinter der Ich bin genau in der Gruppe dran. Da also sind wir noch ein kleines hin zu weit weg, damit ich sie überholen kann. Dann spare ich eben jetzt Benzin. Ja. Und ERS kannst du ja sparen. habe ich zwar eh voll, aber egal. Alter Hamilton, wie langsam kriegst du denn hier durch die Gegend? Ich werde aber weiterhin in Runde 4 in die Box gehen, also nur dass du es weißt. Ja, aber ich will bis dahin vorbei sein, weil ich zuerst den Boxenstopp mache. Wie gesagt, will. ich halte jetzt schon richtig stark auf. Wenn ich noch mehr aufhalte, dann fahren sie an mir vorbei. Ich fahre schon Bestzeit, also schneller kann ich auch nicht. Das sollte für Verstappen reichen, ja. Verstappen habe ich jetzt schon mal. Ich fahre sogar schon auf Mager und. Oh, ah. tschüss, F äh, Hamilton. Oh, und auf einmal noch Bottas. Das kam jetzt also aus dem Nichts gegen Ende der Graden. Was du Idiot? Oh Mann. Oder willst du diese Runde schon reingehen? Nee, ich gehe nächste Runde. Also, ich bleib dabei. Du kannst jetzt entscheiden, welche der Runden du reingehst. Aber ich gehe in Runde 4 rein. Ich gehe auch Runde 4, alles andere macht keinen Sinn. Das heißt ich muss bis dahin vorbeikommen irgendwie an dir. Weil ich halte dich schon ordentlich auf. Nee, warte, du hast einen Frontflügelschaden, da musst du auf Schaden nicht wechseln gehen zumindest. Ja nicht. nee, den Schaden muss ich wechseln, sonst bin ich für die restliche Renndistanz gearscht. Dass wir für die schon ja, aber nee, ich will wieder beim P1 jetzt. Dann halt jetzt, dann bleibt an der Kurve wieder so stehen wie beim Versuch davor. Ich fahr ja schon langsam. Dann bremst du halt jetzt einmal ab bei der Kurve. Oder bei der Haarnadel dann, wenn du noch vor dem bist. So bin ich aber nicht mehr. Oh. Oh Mann. Egal. Ja zumindest hoffentlich das Podium hier kriegen, weil Einer der Mercedes ja zumindest eine Position hier verlieren wird Weil sie ja nicht beide gleichzeitig rein können Der ist jetzt deaktiviert wieder Und die beiden Mercedes gehen sogar rein, obwohl sie genau hintereinander sind. Hm. So. Ich hoffe mal, mein Stop geht schnell genug, damit du nicht aufgehalten wirst. Hm. Warte, habe ich meinen Abtrieb umgeändert? Ja, gut. Ich habe sogar Vettel in der Box geholt. Oh mein Gott. Ja, ich habe 4-5 Sekunden noch mehr verloren jetzt. Wegen dem Verkehr? Ich kann nicht rausfahren, glaube ich. Ja, weil Alonso aufgehalten wird. Oder Van Dorn. Na toll. Weil Andor Van Dorn wurde aufgehalten von seinem Teamkollegen. Da ist natürlich ärgerlich dran. Schön, jetzt bin ich in der ganzen Gruppe. Jetzt bin ich auf 18. Egal, ich habe jetzt... Knapp 30 Runden um Vollgas zu geben. Wir haben Sprit übrig. Du mit oh, das hängt das jetzt auf. hinter. Hartley sollte es wie sein. Hey, diesmal ist es Gasly. Die haben gewechselt. Egal, ich habe gesehen, dass ich schnell bin im Regen. Ja. Man merkt einfach, draußen zu bleiben hier, wäre hier nicht die richtige Entscheidung gewesen. Gasly ist so langsam. Meine Hoffnung ist, dass Bottas oh, jetzt vielleicht noch kurz an dem Red Bull da hängen bleibt. Sollte Ricardo sein. Ah, sieht nicht danach aus, leider. Nö. Also ich komme nur so an Seins rangeschossen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz verbrennen ein bisschen Energie. Aber Seins.. Hab... Diesmal haben die Teamkollegen gewechselt, die drauf sind. Aber seins wird auch ordentlich aufgehalten von Stroll, das muss man sagen. So, versuche ich ihn jetzt vielleicht auf der ersten Geraden zu überholen. Ich musste sogar vom Gas gehen, weil es so langsam war. Oh, ich komme natürlich an seins nicht richtig voran. Weil der selbst Windschatten hat. Oh mein Gott. Der Bremspunkt war total verzogen. Jetzt habe ich die Kurve überhaupt nicht bekommen. Welche Position bist du gerade? Immer noch. Oh, 17. Ja, irgendjemand ist glaube ich in die Box gefahren, weil ich habe niemanden überholt. Ja, Verstappen war in der Box. Ich sehe dich sogar auf der Karte. Egal, das hol ich mir jetzt in der Runde. Seins und Stroll. Vielleicht sehe ich mal auf der ersten gerade. Wirkt nämlich ganz Starker gut? Regen Regen in den okay, interessant, Chef. Was denn? Er hat mir Infos über die Rennsituation gegeben. So, seins hab ich. Und die Sirotkin kann sich nicht gegen mich wehren. <lacht> Den überhole ich sogar schon, bevor wir auf die Geraden richtig sind. Einfach weil ich einen besseren Exit habe. Aber der wird jetzt nochmal angreifen, denke ich, oder? Ja, weil er jetzt Windschatten hat. Wetterbericht? Ich habe nicht gefragt, ob die Interviews die schnellsten Reifen sind. Ich wollte wissen, ob das Wetter verändert. Weiß ja. nicht, ich denke mal die Inter sind am schätzen, weil es sieht auch so aus nach Inter-S-Wetter. Ja natürlich, aber ich wollte wissen, ob wann der Starkregen kommt. Das sieht man, denke ich. Aber wenn er nicht bald kommt, wäre ich sogar fast am überlegen auf Inters durchzufahren. Ist da eine Entscheidung. Das werden jetzt erstmal, denke ich, 15-16 Runden halten. Würde mich wundern, mhm. wenn die nicht so lange halten. Also sollten sie, weil ich denke, eigentlich jedes 5% Rennen sollte theoretisch mit zwei Inters durchfahrbar sein. Und das wären halt 16-17 Runden. Ich konnte rennen wie Monaco oder. Ähm ah, man. Oder so können sogar mit. Ocon einen. hat zweifachen Windschatten. Ich komme nicht ran an ihn. Aber beim Bremsen komme ich an ihn vorbei. Ich fahre die ganze Zeit auf Überholen vom ERS. Und ich habe kaum ver was verloren. Das meine ich ja, das ERS verliert beim Regen nicht wirklich. Also ich habe es ja im Qualifying richtig verloren. Da hatte ich immer. Äh, Schon fünf, also die Hälfte, die ich in der Runde einsetzen darf, nach dem ersten Sek Sektor weg wecker Was war das? Okay, dann ist Ocon wieder vorbei. Irgendwie bin ich ausgerutscht beim Eingang Autodrom. Aufs auf dem Rasen. Was war das? Okay, wahrscheinlich reifendreckig. So, Stroll ist mir reingefahren. Hat mich jetzt was gekostet, aber egal, da komme ich wieder ran. Ob p 1 kann gleich aber ich kann zumindest das P2 hier relativ gut verteidigen gegen Vettel. Jetzt habe ich natürlich 6-7 Sekunden verloren. Hab, hätte ich nicht nochmal äh, von der Bremse untergehen sollen. War etwas suboptimal, weil jetzt ist Hamilton dran. Wetterbericht? Wetterbericht? Wessen ist stark Starkregen, Jeff? Jeff hat nicht gesagt, der starke Regen wird noch 20 Minuten anhalten. Wetterbericht? sagt mir der auch, dass es äh, Dings dass das stark gegen Fühlt sich aber nicht so an. Nö ist angenehmer Regen. Also ich fahre gefühlt zwei bis drei Sekunden schneller als zum Beispiel in Foss India. Unter gleichen Bedingungen. Ich habe ja voll viel Zeit verloren und bin jetzt eigentlich schon wieder fast ohne kunden dran. Eine Runde später. Vielleicht kann ich ihn jetzt schon auf der Geraden kriegen, wenn ich es gut anstelle. Wobei, das ist schon sehr weit weg. Ich habe ja noch nicht mal Windschatten. Nee, aber Ende der Runde oder nächste Runde anfangen. Da habe ich ihn. Und ich bin wieder an der Gruppe dran. Ich habe in der Runde eben sieben Sekunden verloren. Und die habe ich alle wieder aufgeholt, also... Mich würde interessieren, was du für Zeiten fährst. Ich fahre so 27er. Okay. Ja, oh, jetzt zeigt er natürlich die Trockenzeiten oben an. Hm. Letzte Runde? Okay, sagt er nichts. Die Runde war noch ein bisschen schlechter. Das war jetzt eine... Doch, auch noch eine 27er. Also von der Zeit her ist es wirklich eine äh, Starkregen. Ja. Aber Qualify natürlich. Und ich fahre halt hier mit wenig ERS und Standardbenzin, deswegen. Und mit viel Benzin 26 26,1 und ich krieche hier hinter Ocon her. Also. Du fährst fast zwei Sekunden schneller als ich, ich fahre, nicht 27,9. Und du warst nur 19 Sekunden gerade hinter mir, nach Jeff. Das heißt, auf die Renndistanz solltest du mich eigentlich kriegen. Ich habe jetzt einen großen Fehler gemacht, aber mal schauen. Oh. Alonso, warum fährst du so langsam hier? Ich war voll weit weg und jetzt konnte ich dich doch schon überholen. Ich sehe da einen Kimi Raikön auf 11. Der ist anscheinend zurückgefallen, weil der war eben, als ich um Platz 10 gekämpft habe, noch nicht da. Und da ist auch Verstappen und Ricardo, also okay. Also Verstappen war hinten, weil der äh Verstappen ist neunter Und Ricardo ist direkt vor ihm. Wieso ist da eine gelbe Flagge? Ich weiß nicht. Boah, aber jetzt wird es echt unangenehm. Oh, shit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade den Renault abgeräumt. Ja, hast du. Weißt du vom Wetter unangenehm, oder? Ich habe gerade die Sicht gesehen, als ich ins Auto rumgefahren bin. dass es, das, ist, das ist full wet, also, also, äh, so, so stark Regenwetter. So sieht's aus. Ich wundere, wenn ihr jetzt sagt, wir sollen auf Regenreifen gehen. Eine Runde extra Benzin, Benzinplan. Ah, kriege ich natürlich nicht. Der hat nämlich jetzt doppelten Windschatten von den Red Bulls. Vielleicht beim Anbremsen, da kriege ich Reikön und Verstappen. Also schlüge hier das hier Feld. Ocon gestanden. Ocon ist raus. Ja, hab's gerade gesehen. Deswegen gab's die gelbe Flagge. Ja, das ist langsam unangenehm zu fahren hier. Also, ich fahre noch ganz solide Zeiten, aber optisch sieht es natürlich sehr nach Starkregen aus. Ich rutsche halt sehr stark. <lacht> Stärker als ich da bei meinem Qualifying-Stint mit den Inters gerutscht bin. Da hätte ich mich beinahe wieder Die im Auto. Also, ich schiebe hier Ricardo an, aber Ricardo wird auch von Sirotkin aufgehalten. Beziehungsweise Hartley und Ricardo äh, werden von Sirotkin aufgehalten. Komm schon, vielleicht kann ich jetzt hier Ricardo angreifen. Oh, Hartley hat einfach rübergezogen. Ich habe ja, so ein anderes Problem, mein Benzin geht du mir langsam schnell. leer. Ja, bei mir auch. Ich kann halt hier einfach nicht auf Mager fahren, weil ich mich die ganze Zeit verteidigen muss. Ich habe wegen Hartleys sehr aggressiven Verteidigen gegen Sirotkin einfach mal einen, einen leichten Schaden bekommen am Frontflügel. Perez holt hier die ganze Zeit auf, Vettel, Hamilton und mich auf, weil ich die so ausbremse. Ich würde mal interessieren, was seine Reifen sind, vielleicht liegt es auch daran. Wird eine Weile die Kann ich gerade nicht schauen? Da steht ein Auto, Sektor 2. Ich glaube ein Renault war das. Okay, ich schau gleich mal nach, aber für... Was? Du willst durchfahren mit 1 Stop? Nein, nicht ein Stop, sondern dass ich mit dem zweiten Intersatz durchfahre. Okay, Sirotkin geht rein. Also ich bin... Ah... Schon ein bisschen sparsamer, also. Die Frage ist auch, was sollte man gehen, wenn man dann reingeht. So, wie da sind wir ja jetzt. Dein Grip bald nachlassen wird. Aber wenn ich so überlege, selbst, ne, selbst wenn du jetzt nur noch einmal auf Inters gehen würde, wird das eng sein fürs Ende des Rennens. Ja. Ich gehe ja noch nicht jetzt rein, frühestens ähm, Runde 16, 17, dann wird es schon reichen. Ja, aber ist schon grenzwertig halt. Ja. Die ist gut geladen. Dann wir den also, trotz des Vollflügelschadens, dank Hartley, schiebe ich Hartley gefühlt an. Wir raten dir auf zwei, Angriff in Turn 1 von mir gegen Hartley. Hartley verteidigt neben der Strecke. Und er muss mich natürlich nicht vorbeilassen. Beziehungsweise, ja, macht ja Sinn, er war ja schon vor mir da. Aber egal. Leclerc auf 6, okay. aber du kommst nicht wirklich näher ran an mich, das hat sich jetzt in ja, fünf ich bis sieben Runden nur eine Sekunde verändert. <lacht> ich bin ja auch einmal in Runde acht oder sieben bin ich äh, sieben Sekunden zurückgefallen, musste noch mal alle überholen oder was heißt alle, aber ich musste vier fünf Leute neu überholen und ich bin erst ja, ich bin erst jetzt gerade an den an den ganzen Fahrzeugen vorbeigekommen und Leclerc ja den sollte ich eigentlich kriegen können und vor Leclerc ist halt gar nichts mehr. Da ist dann knapp 7, 8, 9, 10 Sekunden Ruhe. Ich Das Gefühl, dass du auf Regenreifen spekulierst, oder nee, noch nicht, echt nicht. Es wirkt ein bisschen so. Also, ich bin gerade sogar wieder schneller geworden. Deswegen, ich war auf Mager und Mittel durchgehend und fahre hier jetzt wieder niedrige 27er. Was mich wundert, Hamilton und Vettel sind nie nah genug, um mich hat zu attackieren. Aber andererseits kommt Paris in großen Schritten näher. Also irgendwie kann doch da was nicht stimmen. Du hältst die irgendwie aber, auf. Ja, aber die sind in den schnellen Kurven ja, am Ende, die haben wir dran. Und die sind dann da Geraden nicht an mir dran. Immer. Also Leclerc... Also ich halte es nicht wirklich auf, sondern wenn dann. Einem... Behindere ich sie halt mal irgendwie in ihrer Sicht oder sie haben da TR durch mich oder was. Also Leclerc ist auf jeden Fall ordentlich gut unterwegs, muss man sagen. Also der ist nicht umsonst hier auf Platz 6. Du bist schon Platz 6? Sie oh, steht, Sieben. Ja, ich seh's. ich meine, Platz 7 dort, ich sehe dass du bei der Gruppe bist da in der Nähe von mir. Hätte ich doch jetzt nur ein ganzes Auto, das wäre doch ganz interessant. Aber ich verliere also ich glaube nicht, dass ich wirklich viel Zeit verliere mit dem Schaden. Nö. Gelb ist auch nicht so schlimm. So, hier langsam reingehen. Dann schnappe ich mir gleich auf der Geraden unseren lieben Monogassen. Mal doch Alter, noch. Leclerc, du verteidigst hart. Aber ich habe die Innenbahn. Das wird nichts für dich. Dann halt mal schön Ricardo auf Leclerc. Ricardo hat sich nämlich von mir mitziehen lassen. Weil er immer schön Windschatten hatte. Aber jetzt war es das für ihn. Ich sehe euch auch auf der anderen Seite des Autodroms. Ja. Ich habe zumindest gerade ein Auto gefahren sehen. Das müsste wahrscheinlich Peres gewesen sein. Ja, Peres ist mit dran an uns. Jetzt habe ich auch mal freie Fahrt. Ich habe mich von P18 auf P6 vorgearbeitet, das ganze Feld also. Mann, jetzt habe ich mich verschalten, weil ich es nicht richtig gehört habe. Die Töne. Box, diese rein. Aber ich sollte Hamilton trotzdem wieder haben, ja. Hamilton ist jetzt gerade einfach neben die Strecke gefahren vor mir. Ah. Jetzt hat er mich einmal überholt. Jetzt <lacht> stellt er sein Auto ab. Ich glaube Motorschaden. Das ist der Lucky Boy Fluch. Sobald er mich überholt, kriegt man Motorschaden. Nee, er fährt wieder. Wann gehst du in die Box? Diese Runde. Okay. Wie weit sind wir auseinander, oh. weißt du das? Ähm, 17 Sekunden oder so. Haben sie zuletzt gesagt. Kannst okay. du mal Jeff fragen. Den ich habe gar keine Zeit, also. Gehst du auch diese Runde rein? Ich wollte eigentlich diese Runde reingehen, ja. Ich weiß. Gott, das geht auf jeden Fall diese Runde rein. Ich weiß nicht, ob es passt, ob wenn ich das mache. Ja, natürlich es sind auf jeden Fall mehr als 10 Sekunden. Mehr brauchen die nicht. Warum ist Hamilton jetzt vor mir? Wie gesagt, er hat da.. Ist, ist da rechts rangefahren irgendwie. Und hat mich wieder durchgelassen, nachdem er mich hatte. War ein sehr komischer Kautz. Lass mich raus, ich muss vor Fett raus, danke! Du bist doch nicht rein? Nö, ich habe einfach. Ich will, ich will nichts riskieren, dass mich das irgendwie Zeit kostet. Ja. Außerdem bin ich ja auf den Inter sowieso schneller als du gewesen. Und du musst dich jetzt erstmal ganz kurz an die neuen gewöhnen, also. Ja. Wieso hat man jetzt auf einmal wieder volles ERS? Ist das normal? Ist die Box? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall. Ich habe mal kurz auf Mittel gestellt für eine oder zwei Runden. Auf einmal ist es wieder voll. Ich werde das nicht los. Im Full Wet Traumig. war das, im Full war das richtig einfach. Aber in das Wetter ist es echt schwer wegzubekommen. Ist natürlich ganz cool, dass man so viel fahren kann. Aber andererseits geht auch ein bisschen die taktische Komponente weg, dass er ist. Die Rundenzeiten im Augen. Der Regen soll in 15 Minuten sogar wieder leichter werden. Ach, danke, Chef, Ich hätte nicht gedacht, dass mein Teamkollege, der gerade in der Box war, bessere Reifen hat als ich. Jetzt <lacht> ist alles halt so, als das ob war, ich. Ich auch stark auf dich aufholt. Geht. Und du hast die Runde bestimmt so ein, zwei Sekunden verloren, würde ich mal sagen. Ach, was. Ui, oh ja, aber Peres könnte uns overkartet haben. 15 Minuten, bis der nee. nee. ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht, aber er ist genau an uns dran jetzt dadurch. So. Komme ich noch vor? Komme ich noch vor für Ricardo? Ja. Peres fährt jetzt hier ums Podium mit. Aber wir gar nicht so weit hinter uns. Nö. Und ich muss mich, wie gesagt, das ganze Feld kämpfen. Also es war schon... Und dann auch der ganze Fehler. Also ja, es war schon nicht schön, sich durchs Feld zu arbeiten. Also hat es schon ordentlich Zeit gekostet. Aber es ging erstaunlich gut, muss man sagen, weil die in der Haarnadel sehr, sehr viel Zeit verloren haben und ich dann... Komischerweise ist das so, als ob ich gar keinen kriegen würde, dann konnte ich am Ende sogar noch zwei überholen. Ja. Was man auch nicht vergessen darf, meine Reifen waren jetzt gerade schon bei 70%, das heißt, die werden gegen Ende des Rennens sehr schwach sein. Meine hatten auch schon ordentlich was drauf, also. Ich sag mal so, ich würde schon gerne noch den Platz 3 kriegen aber ich glaube das ist kaum möglich 27 Sekunden hat der gute Boss schon also wenn der jetzt nicht einen kompletten Schaden verursacht sollte sein Sieg nicht sicher sein Interessant ist auch zu sehen, dass er bisher mehr Punkte als Hamilton gesammelt hat das heißt, auch Wir das wird ihn in der, der, der, der, der, der Konstruktionsmeisterschaft weiter nach vorne bringen. Dieser Sieg hier heute. Damit kann er seine WM-Führung auf jeden Fall gut ausbauen. 5,6 Ich glaube Hamilton hat sich aber stabilisiert. So. Weil der Abschnitt hat sich nicht wirklich geändert. ich war gerade eine kleine Kollision mit Vettel, weil ich mich kurz muten musste Aber richtig schwierig, wenn man sich während des Rends muten muss So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 10,0 Sekunden Sie fahren mit neun Intermediates Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,6 ist auch wieder dran, in der Gruppe hier. Oh ja, sehe ich gerade. Ich komme aber nicht so gut klar, leider. Also überraschend komisch fühlt sich das Autoren. an kann sein, dass der, weil der Regen jetzt etwas stärker geworden ist. Ich find's der stärker geworden, ich finde der ist schwächer geworden. Find ich nicht unbedingt. Okay, Abstand zum Teamkollegen: 7,4 Sekunden. Sie fahren mit so, ich versuche jetzt mal so gut wie möglich aus Vettel da davon zu fahren, damit er keinen Wind dann kann ihn Perez vielleicht jetzt sogar mal kriegen. Peres wäre mir als Hintermann viel lieber als Vettel. Einfach weil die Force Indias besser die anderen aufhalten als ein Ferrari. Peres kann ich in den Kurven gut abhängen. Da ist es ja schön, dass Inter am besten sind. Du glaubst nicht, was ich gerade machen muss. Ich muss ERS sparen. Wie hast du das geschafft? Indem ich mein ERS versucht habe zu verballern auf den Grand. Also, es scheint so, wie, wie. Also. So bei normalen Interwetter verliert man wenig. Aber nur bei ganz stark Regen und je trockener es wird, desto mehr verliert man, glaube ich, an der ersten Runde. Ja. Was irgendwie ein bisschen kontraproduktiv sich anhört. Warum sollst du denn ausgerechnet bei dem Wetter, nur bei normalen Interwetter, am wenigsten verbrauchen. brauchen? Jetzt kann ich mich sogar ein kleines bisschen von der Gruppe kurz absetzen. Mal schauen, wie lange das hält und wann sie mich wieder kriegt. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis du dran bist, leider. Hast du den Flügel eigentlich repariert, oder? Nee. Das hätte mir zu viel Zeit gekostet, glaube ich. Außerdem wäre ich wieder an, hinter Ricardo gefallen. Dann wäre ich hinter Ricardo gefallen, das wollte ich nicht riskieren. Da war mir Track Position in dem Fall wichtiger. Wobei es natürlich glaube ich, ich denke es wäre sogar schneller gewesen mit dem Flügel zu wechseln und dann weiter zu fahren Aber das Problem wäre, ich hätte halt sehr, sehr viel Zeit im Kampf gegen Ricardo und dann hätte sich das glaube ich eh wieder ausgeglichen. Ja. Ich verstehe gerade nicht, was das Problem der von Vettel und so weiter ist. Ich fahre den gerade einfach davon. Obwohl ich nichts verändert habe an meiner Fahrweise. Vettel ist ausgefallen! Oh mein Gott, Hilfe! Vettel hatte einen Motorschaden! Ich hab doch ge gerochen, dass da irgendwas nicht stimmt. Vettel war viel zu langsam. Hamilton gegen Perez. Das war super an. Uh, ah, das, das war super anzusehen nach dem Boxenstopp, weil ich die ganze Zeit 24er-Zeiten gefahren bin und du 26, 27. Nee, warte, Vettel fährt noch, aber er fährt langsam weiter jetzt. Ah, jetzt ist Hamilton vorbei. Jetzt wirst du schön viel Ärger haben hinten. Da vorne. Naja, muss mich erstmal kriegen. Das sind zwei Sekunden. Ja, okay. Bottas holt, äh, holt pro Sektor über zwei Sekunden raus. Ja, also. Okay, wir gleich wieder dran sein. Oh man, und Vettel ist nicht mehr als Puffer da jetzt für dich. Ocon und halt Hamilton. Ich bin halt zwei, drei Sekunden schneller gefahren. Ja, das ist es. Nach dem Boxenstock bin ich zwei bis drei Sekunden schneller gefahren als du. Pro Runde. Mhm die ganze Zeit 24er Zeit und aktuell fahre ich ich war 26er ich fahre immer noch hohe 24er und mittel und niedrige 25er also und ich muss Man muss dazusehen ich bin die ganze Zeit im ERS und Spritsparmodus. ich war ja auch ich habe bald eine ganze Runde Benzinüberschuss ich glaube Vettel ist ausgeschieden Ne, er fährt noch langsam, aber sehr langsam halt. Oh, oh Korn, Herr äh, Peres, bist du langsam? Gelb ist vor uns. Das ist Vettel. Ja, da ist er. Vielleicht hat er einen Platten. Das kann ich mir vorstellen. Hat nicht so ausgesehen, weil der ist direkt vor mir ausgefallen. Fährt er noch hier? Oh Mann, der ist bei einer ganz beschissenen Position. Was macht der? Der zieht vor mich wieder rüber. In die Box. Der ist erst links und dann hat er... wollte Hä? Platz. Bei mir hat sich das Spiel gelegt. Roter aus. Roter aus. Du bist auf einmal gegen die Wand! Ich Nein, bei... Nee, du bist da ganz nur auf der Strecke gefallen. und auf einmal bist du in die Wand gewesen. Also nee. Als hätte ich einen ein Ghost geholt und hätte ich in die Wand geprügelt. Das hat mir Platz 2 zerstört. Ja, Platz 2 vielleicht nicht, aber Platz 3 auf jeden Platz Fall. Platz 2 doch, ich... doch. Ich bin mir sicher. Ich, ich hätte mich mit allen Mitteln verteidigt. Aber es sah zu witzig im Rückspiel aus. Ich schaue nach hinten und sehe, wie du die Kurve fährst und auf einmal ein UFO dich erwischt. Oder, oder ein LKW dich rampft von der Seite. So bist du in die Wand geflogen. Alter, wollte ich mich verarschen? Das sieht auf jeden Fall sehr strange aus. Das Spiel will mich doch einfach nur noch verarschen. Ja, aber hier ist 17 halt. Schade, ich hätte mich gefreut auf unser Battle hier. Und das wären auch schöne Punkte für Haas endlich mal gewesen. Das wäre Platz 2 geworden. Ich bin sechs... ich dich nicht davor von der Strecke abgedrängt hätte. Ich war eine Sekunde schneller als du pro Runde. Ja, aber wo willst du überholen? Auf der langen Geraden hätte ich mit der Brechstange und wäre immer am Ende der Geraden. Und ich ger glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Toll. Fick dich, Codemasters. Fick dich.